Heute zum Thema DSGVO, ihr seht es auch oben im Buch, DSGVO recht sichere Fanseite, E-Mail Marketing und Messenger, da gibt es ja ein paar Dinge zu beachten. Vielleicht noch kurz der Hinweis, ich bin also kein Anwalt, das heißt meine Informationen, die ich hier abgebe, die dürfen nicht als rechtsverbindlich genutzt werden. Aber ich habe mich natürlich informiert über diese Thematik und da gibt es ja dann immer wieder mal ein paar Mythen, die vorhanden sind oder eben auch Dinge, die man vielleicht nicht wusste oder wie man es macht. Äh, zum Beispiel beim Messenger ist es so, dass es noch nicht zu 100% genau geregelt ist, äh, wie das funktioniert mit der DSGVO. Ob da jetzt ein einfacher Klick auf Los geht, schon reicht und ich habe zum Beispiel meinen Bot so eingerichtet, dass er DSGVO-konform ist, das heißt, bevor man sich nicht wirklich offiziell anmeldet und sagt, hey, ich möchte deine Informationen haben, bekommt man die Informationen auch gar nicht. Das heißt, man muss quasi ein Double Opt-in machen, wie zum Beispiel auch bei E-Mail. Dann schaue ich mal, wie es mit den Zuschauern so aussieht. Auch auf YouTube mal kurz reinschauen. Auf YouTube funktioniert es. Da bin ich übrigens in Full HD zu sehen. Das heißt, man sieht dann die Falten etwas besser und auf Facebook bin ich auch live. Und da würde ich sagen, beginne ich doch gleich mal. Es geht ja, ich mache das ein bisschen in, in Talk. Beziehungsweise so nach dem Motto, ich erkläre etwas, ich zeige nicht groß etwas, sondern ich erkläre etwas. Und äh, zu diesem Thema DSGVO. Die DSGVO, die gibt es ja jetzt seit... Äh ein bisschen mehr als äh, drei Jahren, vor gut drei, dreieinhalb Jahren äh, wurde die DSGVO eingeführt und dann mit der Übergangszeit zwei Jahre später die Datenschutzgrundverordnung. ich glaube es war am 28. Mai 2018 definitiv, nee am 25. Mai 2018 definitiv eingeführt. Das heißt ab diesem Zeitpunkt äh, hat sie gegolten. Die Datenschutzgrundverordnung bringt vor allem ein paar sehr, sehr gute Neuerungen mit. Zum Beispiel für mich als Kunden. Ich habe jetzt also das Recht auf Auskunft, das heißt, das Unternehmen, wo ich eine Anfrage starte und sage, gib mir bitte die Information, die du über mich gespeichert hast und auch alle Verbindungen und so weiter. Diese Information, die muss jetzt raus. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe ein Recht auf Auskunft. Und das Zweite, was ich sehr gut finde, ist, ich habe auch ein Recht auf Löschung meiner Daten. Das heißt, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, hey, ich will, dass du meine Daten löscht, dann muss ich die entsprechend auch löschen und äh, jetzt fragt man sich ja, darf ich ihm dann noch eine Bestätigung schicken, dass ich die Daten gelöscht habe, weil eigentlich, wenn ich sie ja gelöscht habe, dann habe ich ja keine Daten mehr. Äh, ich habe das so, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, hey, äh, bitte die Daten löschen, dann äh, bestätige ich ihm, dass ich in den nächsten Tagen seine Daten löschen werde und in dieser E-Mail oder in diesem Telefonat oder was auch immer sage ich dann auch, dass er nicht mehr kontaktiert wird von mir, auch keine Bestätigung erhält, dass die Daten jetzt gelöscht sind, weil wenn ich ja keine Daten mehr habe, dann sind sie ja nicht vorhanden, also kann ich ihm auch keine E-Mail mehr schicken. Gut, das jetzt also mal so grundlegend zum Thema der DSGVO ein bisschen äh, zusammengefasst. Im Zuge der, ich sag mal, des äh, Facebook-Bashings in Sachen Datenschutz gab es ja ein paar Probleme mit äh, mit der Facebook Fanpage, das heißt es äh, wurde immer mal so ein bisschen gesagt, ja was muss ich denn jetzt, was, was darf ich, was kann ich und äh, da gibt es jetzt äh, seit kurzem ein, ja, ich sag mal, ein Urteil darüber, also nicht nur für die Fanseite für den Betreiber von Fanseiten, sondern auch zum Thema des äh, Pixels auf der Webseite und der Cookies. Das heißt, man muss jetzt ein Opt-in verlangen. Das heißt, man kann nicht mehr hingehen und sagen: Okay, wir verwenden Cookies, hier kannst du anklicken, um das äh, zu unterbinden. Nein, du musst jetzt den Weg umdrehen und sagen, ich brauche zuerst eine Bestätigung, bevor ich jedwede Cookies auf meiner Webseite entsprechend setze. Und das ist jetzt also ein Urteil, was vom Europäischen Gerichtshof gemacht wurde. Das heißt, das ist jetzt wirklich bindend und ich sage mal Dankeschön, lieber Europäischer Gerichtshof, dass du endlich mal etwas entschieden hast nur leider ein bisschen in die falsche Richtung, weil wir gehen da wirklich Richtung offline. Das heißt Leute wie ich zum Beispiel, auch meine Kunden und so weiter, die natürlich darauf angewiesen sind, dass Pixels und so weiter gesetzt werden, auch mit Analytics und so weiter. Die werden da entsprechend wahrscheinlich die Daten ein bisschen äh, weniger haben. Da gibt es dann die Alternativen, die man nutzen kann, zumindest um die Webseite zu analysieren. Da gibt es dann Motomo, und äh, Motomo ist äh, früher hieß das Pivik und Motomo ist im Prinzip eine, ja ich sag mal eine, äh, nee das stimmt nicht, Motomo. Moment, das war Pivik. Das heißt ein bisschen anders, Matomo. So nicht Motomo. Motomo ist was anderes, Matomo. So Entschuldigung dafür. Das kann man sich auf dem Server installieren, auf seinem eigenen Server. Und äh, das größte Problem, was ja da entsteht mit Analytics und Facebook und so weiter, dass man eben einfach Daten übergibt an Dritte. Und das ist dann mit Matomo nicht mehr äh, der Fall, weil, wenn man es auf seinem eigenen Server entsprechend gehostet hat. Dazu gibt es auch noch keine Auskunft, wie man das dann entsprechend machen kann. Jetzt aber zurück zum äh, Thema der Rechtssicheren Fanseite. Und zwar gab es da jetzt gerade äh, vor kurzem ein äh, Urteil. Der Dr. Thomas Schwenke, den ich auch sehr empfehle in Sachen Datenschutz, äh, der kennt sich da sehr gut aus und gibt immer die neuesten Informationen raus, hat da in einer, ja, ich sag mal, Verwaltungs- äh, bzw. in einer Eilmeldung geschrieben, dass jetzt äh, das Bundesverwaltungsgericht in Deutschland gesagt hat, Datenschutzbehörden dürfen den Betrieb von Fanpages untersagen, wenn. Und das wird jetzt nicht sofort funktionieren, aber es kann natürlich durchaus passieren, dass dann plötzlich eine deutsche Datenschutzbehörde kommt und sagt, nee, nee, nix da, Fanseite ausschalten bzw. löschen. Und das kann zu, natürlich zum Problem führen, weil wenn die Fanseite gelöscht wird oder nicht mehr vorhanden ist, dann kann man natürlich als Unternehmen auch keine Werbung mehr schalten auf Facebook, ne? weil man braucht ja diese, diese Fanseite dazu. Und äh, ich sage, da gehen die ein bisschen zu weit. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht sofort äh, solche Urteile geben. Es ist auch noch nicht zu 100% ganz genau klar, was jetzt da kommt oder eben nicht kommt. Und äh, deswegen sage ich, behaltet das einfach im Auge und äh, schaut, dass ihr so recht sicher wie möglich äh, agiert. In Deutschland bzw. im EU-Raum ist es halt vor allem auch das, dass man in der, ja, am besten in der Bio bzw. Äh, schon. Nicht nur in der Bio, sondern auch äh, in, in Links und so weiter, in der Information, die man auf der Fanseite hat. Schon die Links setzt zur Datenschutzerklärung auf der Webseite und auch die Info, dass man äh, offizieller Betreiber ist von dieser Fanpage. Es gibt dann auch von Dr. Thomas Schwenke diesen äh, sehr, sehr guten Datenschutzgenerator, wo man eine Datenschutzerklärung für seine Webseite. Erstellen kann, dann ist natürlich auch wichtig, dass man ein Impressum hinzufügt, damit man klar sieht, wer Betreiber dieser Fanseite ist. Und ganz ehrlich, wenn irgendeine Fanseite keinen Betreiber angibt oder es nicht ganz klar ist, von wem diese Fanseite dann auch betrieben wird, klar, zum Beispiel bei meiner Fanseite ist es so, da steht Roger Ruckstuhl, das kann man nachvollziehen. Und zum Beispiel beim Dr. Thomas Schwenke, dem Rechtsanwalt, steht auch Dr. Thomas Schwenke, da ist es nachvollziehbar. Aber zum Beispiel bei Bild oder so weiß man ja nicht, wer Inhaber dieser Fanpage ist. Oder auch wenn ein Markenname benutzt wird, dann hat man keine Ahnung, wer Inhaber oder Betreiber dieser Fanpage ist. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder dich als Person offiziell hinzufügen und sagen, ich verwalte diese Page. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass du eben äh, das Impressum setzt im, äh, in der Info und auch in der Bio, die du ja neu schon hinzufügen kannst und dort dann eben entsprechend äh, das äh, Impressum setzt und sagst, nee, äh, der Geschäftsführer, Hans Mayer oder wie auch immer der heißt, der ist auch zusätzlich Betreiber von dieser Fanpage. Das heißt, je mehr Transparenz du auf der Fanpage gibst, desto besser. Jetzt haben wir natürlich das Problem auf der Fanpage, dass du ja Insights nutzt. Das heißt, du kannst theoretisch analysieren, wenn du in, die, äh, in deine Insights gehst, also in deine Daten von äh, deinen Personen, die auf deiner Fanpage agieren, interagieren und so weiter, dann siehst du zwar nicht personenbezogen die Daten, aber halt eben im, im äh, Gesamten. Und das ist natürlich ein weiteres Problem, was äh, jetzt auch schon im Zuge der DSGVO problematisch wird, weil halt eben dort auch schon Daten ausgewertet werden können, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben dürfte. Äh, ich bin da noch nicht ganz so... Ja, ich sag mal, noch nicht ganz so im Bilde, wie denn das vonstatten gehen soll, äh, wie ich da nachvollziehen soll, dass jetzt gerade du bei mir auf der Fanseite so und so viel Zeit und so weiter und um die Tageszeit verbracht hast. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich bin immerhin schon seit äh, bald zehn Jahren äh, in, in Facebook tätig und habe auch schon eine Fanpage äh, längere Zeit, habe auch schon mehrere Fanpages verwaltet. Und da ne, ist mir ein bisschen ein Rätsel, wie das äh, sein soll. Aber auch da, da sagt natürlich auch äh, die DSGVO bzw. Äh, das Gericht, dass man für die Daten, die dort gesammelt werden, entsprechend verantwortlich gemacht werden kann. Und äh, da geht es halt vor allem darum, dass man äh, Facebook mal sagt, hey, wir sind hier nicht in Amerika, sondern in Europa. Und in Europa haben wir ein Datenschutzgesetz. Und dieses Datenschutzgesetz ist auch bindend für eine amerikanische Firma. Und das ist natürlich das größte Problem an der ganzen Sache, dass man dort... Äh, ich mal, Facebook versucht, diesen Riegel vorzuschieben und, und denen auch zu sagen, hey, ihr könnt euch hier nicht einfach verhalten wie in Amerika. Wir sind hier in der Europäischen Union und hier gelten andere Gesetze. Daran habt ihr euch unter anderem auch zu halten. Es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass die europäische Zentrale von Facebook unbedingt in Irland ist, weil Irland ist dafür bekannt, dass es mit dem Datenschutz nicht so hat. Also da gibt es dann Urteile, wo drin steht: Ja, Facebook macht das bitte nicht. Ne? du zahlst jetzt diese, diesen diesen Betrag und mach das dann bitte nicht mehr. Also da steht dann nicht, du hast das sofort zu unterlassen. Und bei den irischen Datenschutzbehörden, bei den irischen Gerichten ist es auch noch so, dass man direkt vor Ort seine Beschwerde anbringen muss. Das heißt, es geht nicht, dass man das digital oder postalisch macht. Nein, man muss vor Ort sein und das vor Ort bringen. Also das ist auch noch, ich sage mal ein klitzekleiner Vorteil, der von Facebook da genutzt wird. Gut, dann schauen wir uns noch an, wie das funktioniert, zum Beispiel beim E-Mail-Marketing. Da gibt es ja ganz, ganz viele Mythen. Das darfst du, das darfst du nicht. Du brauchst ein Double-Opt-in. Du darfst äh, dieses Kopplungsverbot oder beziehungsweise es gibt ein Kopplungsverbot, wo du dann entsprechend die, ja ich sag mal die Informationen nicht abholen darfst, äh, die eigentlich kostenlos zur Verfügung stehen. Und da gibt gibt's ich sage mal, von der Rechtssicherheit her keine bindende Aussage. Ich sehe immer wieder, dass man das Ganze nicht nur mit ich sage mal mit dem Download eines E-Books verknüpft, sondern man macht einen kompletten Memberbereich und darin hat es dann noch mehr Informationen als das, was man auf der Webseite bekommt. Eine zweite Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, du kannst dir dieses E-Book erwerben, meinetwegen für 20, 30, 40 Euro oder du gibst mir deine E-Mail-Adresse und kannst das dann kostenlos erhalten. Das heißt, das ist so eine, so eine Lösung, die ich auch schon gesehen habe in Deutschland, wo die Leute sagen, ja, entweder kaufst du dieses Produkt bei mir oder du kannst es gegen Abgabe einer E-Mail-Adresse im kostenlosen Member-Bereich dann herunterladen. Das ist also auch möglich. Was du aber auf jeden Fall machen musst beim E-Mail Marketing ist eine, ein Double Opt-in Verfahren. Das heißt, Double Opt-in bedeutet nichts anderes als, wenn ich mich registriere auf der Fanseite, bekomme ich eine E-Mail, wo ein Bestätigungslink drin ist und erst wenn ich diesen Bestätigungslink angeklickt habe, dann darf ich auch entsprechend E-Mails der Person zusenden. Jetzt haben wir da noch das Problem, dass es nicht eine generelle Zusage ist, immer E-Mails senden zu dürfen. Das heißt, auch da musst du quasi, wenn du jetzt noch, du bietest jetzt auf deiner Webseite ein E-Book an oder einen kostenlosen Memberbereich, da musst du definitiv noch entweder klar und deutlich darüber aufklären, dass du in Zukunft mehr Informationen per E-Mail bekommst oder eben halt eine zusätzliche Bestätigung einholen, wenn die Person das E-Mail oder beziehungsweise das E-Book zum Beispiel erhalten hat, dann brauchst du eine zusätzliche Bestätigung, um in dieser Person eben auch noch die, das zusätzliche zusätzliche Informationen zusenden zu dürfen, zum Beispiel ein Newsletter oder neue Informationen rund um das Thema. Deswegen meine Empfehlung, zum einen diese, diese Lösung zwischen Kauf und E-Mail angeben, dann ist es auch wichtig, dass Transparenz vorhanden ist. Das heißt, du musst unbedingt hingehen und sagen, hey, du bekommst nicht nur dieses E-Mail, sondern eben auch mehrere Informationen in Zukunft rund um das Thema herum, äh, das zum Beispiel dein äh, Business äh, weiterbringt oder was auch immer. Oder mehr Informationen zu unseren Produkten, zu neuen Produkten, Tutorials und so weiter. Das ist dann noch wichtig äh, zu wissen. und äh, da solltest du auch auf absolute Transparenz setzen. Das heißt, je transparenter du bist, desto einfacher ist es natürlich auch für die Person zu entscheiden, ja, was bekomme ich dann? Und äh, man sagt ja zum Beispiel auch bei bei Verkäufen, dass die Personen nicht direkt kaufen, also schon beim ersten Touchpoint kaufen. Man braucht so, ich sag mal, gute sieben Touchpoints, egal woher die kommen, ob das jetzt eine E-Mail-Serie ist oder eine Challenge oder was auch immer. Und da solltest du auch darüber aufklären, was passiert dann eigentlich, wenn ich meine E-Mail-Adresse jetzt in diesem Portal bzw. in dieses Formular eingetragen habe. Da solltest du zumindest schon in der äh, ersten E-Mail, die du verschickst, entsprechend äh, hingehen und sagen, hey, du bekommst jetzt in den nächsten fünf bis zehn Tagen so und so viele Informationen äh, mit dem und dem Inhalt. Also je transparenter, desto besser funktioniert dann auch mit E-Mail-Marketing. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel bei Facebook die E-Mail-Adressen hochladen kann. Stopp! Bitte nicht ohne Zustimmung. Das heißt, du könntest ja theoretisch aus den E-Mail-Adressen eine sogenannte Lookalike Audience erstellen und diese Lookalike Audience nimmt dann die Daten von, von dir, die du hochgeladen hast mit den ganzen E-Mail-Adressen. Das darfst du grundsätzlich machen, aber bitte hol dir eine extra Bestätigung ein bei dem Kunden, dass er dir erlaubt, diese Informationen auch bei Facebook zur Verfügung zu stellen. Das ist also auch zwingend, dass du dort eine zusätzliche Bestätigung holst. Und ähm, wenn du, ein, ich sag mal, ein Tag basiertes äh, E-Mail-Marketing hast, dann kannst du dort natürlich die verschiedenen Tags setzen, ansonsten musst du sie in eine Liste reinpacken und dann darfst du auch nur die Personen exportieren, die explizit dieser Liste bzw. diesem ich sage mal, ob die zugestimmt haben, dass die dass E-Mail-Adresse e bei Facebook hochgeladen werden kann. Bei Clicktip gibt es diese Möglichkeit, dass du die direkte Verbindung von Cliptip in die Lookalike-Audience entsprechend hinzufügen kannst. Das passiert automatisch im Hintergrund, wenn du das so eingestellt hast. Aber auch dort wieder sagen: Nee, nur die Personen, die dieses Tag bekommen haben von mir, und auch bestätigt haben, dass ich das darf, die bitte dann entsprechend hinzufügen. Das also zum Thema des äh, E-Mail-Marketings. Wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen und sagen, okay, äh, E-Mail-Marketing ist tot, äh, Öffnungsraten ganz, ganz schlecht, äh, Klickraten ganz, ganz schlecht, äh, Conversion Raten ganz, ganz schlecht, dann empfehle ich dir zum Beispiel mit dem Facebook Messenger zu arbeiten. Das heißt, es gibt ja ManyChat, das Tool, eigentlich das bekannteste Tool äh, unter den Personen, die mit Chatbots arbeiten, dann kannst du bei ManyChat die Leute in den Messenger reinholen. So, jetzt gibt es dafür noch keine wirklichen Bestimmungen, wie du das genau machen musst, weil theoretisch bist du schon im Bot subscribed, das heißt im Bot hinzugefügt, wenn du auf der Fanseite auf Nachricht senden klickst und dann unten auf los geht's. Wenn das passiert, bist du bereits beim Bot hinzugefügt. Dazu gibt es, wie gesagt, noch kein äh, Urteil, ob das jetzt rechts, äh, rechtskonform ist, ob man da jetzt noch eine zusätzliche Bestimmung braucht. Man geht grundsätzlich mal davon aus, dass äh, diese Bestätigung oder beziehungsweise das Hinzufügen zu dem, äh, zu dem Bot oder beziehungsweise das, das Senden einer Nachricht ja schon dazu ausreicht. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter bei meinem Bot und sage, hey, Bestätige mir doch bitte, bevor du äh, in Zukunft mehrere Informationen bekommst von mir, bestätige mir doch bitte kurz, dass ich dir in Zukunft auch weitere Informationen senden darf. Und dann muss die Person das zuerst bestätigen und wenn sie es bestätigt hat, dann bekommt sie in meinem Bot bei Manichat das Tag angemeldet und erst wenn sie das Tag angemeldet hat, äh, dann bekommt sie auch die Informationen. Ich habe jetzt gerade gestern eine Erinnerung rausgeschickt per ManyChat an die Leute, die da drin sind. Und es gab ein paar Leute, die zum Beispiel einfach sich angemeldet haben auf dem Bot. Die sind dann subscribed, aber sie haben noch nicht bestätigt, dass ich ihnen auch die Informationen zusenden darf. Und so hatte ich natürlich auch ein paar Personen im ManyChat drin die ich nicht angeschrieben habe, weil sie eben noch nicht bestätigt haben, dass ich ihnen in Zukunft weitere Informationen zusenden darf. Um das Ganze mit dem Chatbot noch DSGVO konform zu machen, solltest du dir noch einen Workflow anlegen, da kannst du auch gerne auf mich zukommen, dass wir das gemeinsam einrichten bei ManyChat. Solltest du einen Workflow äh, einrichten, wo du die Möglichkeit bekommst, dass man die Daten exportieren kann bzw. bei dir anfragen kann, äh, welche Daten sind gespeichert, dann äh, die Löschung der Daten beantragen kann und eben auch sich aus dem Messenger austragen kann. Das kann man ja übers Menü äh, bei Messenger Bot entsprechend lösen, dann solltest du auch dort ein Impressum hinzufügen mit einem direkten Link äh, auf dein Impressum auf der Webseite bzw. Äh, in der Datenschutzerklärung, dann ist das Ganze schon mal technisch DSGVO-konform aufgesetzt und wenn du jetzt in Zukunft Informationen, äh, ich sage mal, zusendest, dann äh, würde ich dir empfehlen, dass du auch dort immer wieder darauf aufmerksam machst, dass du ja, ich sag mal, äh, weiterhin Informationen ihm zusendest und eben auch die Möglichkeit gibst, dass man zum Beispiel mit dem Wort Stopp oder äh, Halt oder Aufhören oder was auch immer du da äh, definierst, dass man sich jederzeit wieder ent, äh, entfolgen bzw. entsubscriben, unsubscriben kann, so heißt es. Also sprich, aus dem Bot austragen kann. Und dann ist das Ganze DSGVO-konform umgesetzt. So, jetzt habe ich äh, gute 20, 25 Minuten gequatscht rund um dieses Thema herum. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, wenn es ums Thema der rechtssicheren Fanseite geht. Äh, was ich dir auch noch zeigen kann, ist zum Beispiel ein, eine Fanseite, die sich damit beschäftigt. Mache das mal kurz aus hier. Ne? Das ist also der Dr. Thomas Schwenke, der hier die Fanseite betreibt mit der entsprechenden Informationen und der ist ziemlich auf Zack. Also, hier ist zum Beispiel dieses Bundesverwaltungsgericht: Datenschutzbehörden dürfen den Betrieb von Fanpages untersagen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Dann äh, Jetzt nicht gerade zum Thema Datenschutz, aber auch zum Thema der, der Fakes. Hast du zum Beispiel die Möglichkeit noch den Zuerst denken, dann klicken. Da gibt es auch eine Fanseite, das ist ein Verein, der nennt sich Mimikama, ist in Österreich daheim. Und hier findest du dann ganz viele. Informationen, die arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit einem Chatbot hier und hier findest du ganz viele Informationen rund ums Thema der Fakes auf Facebook. Gut, das war es also von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen. Dieses Video bleibt circa sieben Tage veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal und auf Facebook und später gibt es dann dafür einen kostenlosen Member-Bereich auf digital.rogeruckstuhl.ch.